Heute stelle ich euch Ninja La Grande vor. Ninja ist eine deutsche Autorin, Poet, Bloggerin, Fashionista und Mama. Ihre Texte sind kreativ, frech und scheuen nicht zurück vor einer gesunden Portion Selbstironie. Ich liebe ihre Instagram-Selfies, aber nur ihre Selfies. Die sind irgendwie nice. Und ihr Sohnemann ist jetzt schon eine coole Socke. Ganz die Mama. Egal ob auf Instagram, Facebook oder Twitter. Ihre Posts bereichern meinen Alltag. Und darum reinschauen lohnt sich.